Pink und Frosch von Wilhelm Busch Im Apfelbaume pfeift der Fink sein Pinke-Pink. Ein Laubfrosch klettert mühsam nach bis in des Baumes Blätterdach. Er bläht sich auf und quakt. Ja, ja, Herr Nachbar, ich bin auch noch da. Und wie der Vogel frisch und süß sein Frühlingslied erklingen ließ, Gleich muss der Frosch in rauen Tönen den Schusterbass dazwischen tönen. Jo, heia, heia, spricht der Fink, fortfliege ich flink und hebt sich in die Lüfte hoch. Wat ruft der Frosch, das kann ich hoch. Macht einen ungeschickten Satz, fällt auf den harten Gartenplatz, ist platt, wie man die Kuchen backt und hat für ewig ausgequakt. Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vöglein wäre, irrt sich der.